Ladies and Gentlemen, die Entwicklung von Kingdom Hearts 3 hat offiziell begonnen. Ein neuer Kingdom Hearts Trailer. Und um dies zu zelebrieren, es jetzt einen kleinen Teaser-Trailer. Bitte schön. Ja, ja. Ladies and Gentlemen, wir haben einen neuen Trailer vorbereitet. Bitte schön. Ja, das ist so schön. Ladies and Gentlemen, ein neuer Teaser wurde fertiggestellt. Bitte schön. Wir haben einen neuen Trailer. Bitte schön. Boah, das sieht so... Eidos. Zur Feier der E3 haben wir einen neuen Trailer. Bitte schön. Noch ein Trailer, okay. Hier ein paar neue Trailer. Noch ein Trailer? Ein Trailer für dich. Ein Trailer für dich. Ein Trailer für dich. Ja, das sieht verdammt nice aus. Aber muss jetzt noch ein Trailer wirklich sein? Hey Leute, Kingdom Hearts 3 ist abgeschlossen. Aber wisst ihr was? Wir schenken euch nochmal drei Trailer. Bitte schön. Ein Trailer für Amazon, ein Trailer für die 3 ein Trailer für die 23, ein Trailer für die 23 Frankreich, ein Trailer für die 23 Nicht-Frankreich, ein Trailer für die 23 Japan, ein Teaser-Trailer für Deutschland. <lacht> also Ein Trailer für eBay, ein Trailer für Aldi, ein Trailer für Aldi. <lacht> Ein Trailer für meine Mutter, ein Trailer für meinen Vater, obwohl sich ein Kingdom Hearts spielen, ein Trailer für Lidl, ein Trailer für Netto, ein Trailer für Aldi, ich Trailer, du Trailer, er, sie, es Trailer, wir Trailer, ihr Trailer, sie Trailer... Square Enix, stop! Es reicht! Bitte, hört auf, mich noch weiter zu spoilern! Es gibt schon so viele Trailer! Immer neue Szenen! Lass mich doch das Spiel noch selbst spielen! Es reicht, bitte! Wir werden euer Spiel kaufen. Wirklich. Wir werden es kaufen. Also stoppt den Trailer-Wahnsinn. Bitte. Stopp. Stopp. Bitte. Floppt den Trailer!